Ja, wer sich erinnert an unseren Film aus dem Schwarzwald, aus Sassbachwalden, da muss man ja vorher abfahren, weil wir dieses Grasproblem gehabt haben. Es ist etwas kühl geworden dann, ja? Ja, weil wir einen Grasausfall hatten und zwar nicht nur von unserem Gras sondern auch von unseren Grasflaschen und wir haben da schon Teillösungen gefunden. Also erstmal, dass unsere Gasflaschen nicht funktioniert haben. Das ist, funktioniert mittlerweile einwandfrei. Die Gasflaschen, das war daran gelegen, dass der Crash-Sensor irgendwann mal ausgelöst hat. Und deswegen musste der erst wieder in Gang gesetzt werden, äh, dass die Gasflaschen wieder funktionieren. Und der Gastank, so sieht es jetzt aus. Nicht mehr rot. Das war vermutlich daran gelegen, dass nicht genügend Gas in den, in den Tank reingegangen ist. Es gibt, also ich habe es noch nicht ganz raus, vielleicht kann mich ja auch jemand unterstützen, der, der zuschaut und ein bisschen Ahnung hat. Ich habe es noch nicht raus, äh, war vielleicht der Druck von der Tankstelle, der, der Pumpendruck zu stark, dass vorzeitig abgeschaltet wurden, als wir nur 5 Liter in einen leeren Gastank reingebracht haben. Oder war es daran gelegen, dass ich meinen Gasfilter verwendet habe, dass, dass der vielleicht verstopft ist. Das ist der da. Äh Wenn jemand eine Idee hat, wäre es freundlich, mir das mitzuteilen. Ich könnte mir vorstellen, dass es am Gasdruck vor der Tankstelle gelegen hat, dass da unsere Anlage, obwohl sie noch leer gewesen ist, abgeschaltet hat. Wir werden das jetzt mal prüfen. Auf Verdacht sind wir heute zu einer Tankstelle gefahren, zu einer lpg tankstelle und dann sind gleich 40 Liter reingegangen. Also im Moment sind wir gut versorgt und so steht im weiteren Wochenende nichts im Wege. Geh, Ossi? Ja, genau. Wunderbar. Das heißt, wir können, die Ossi kann in Ruhe weiterstricken und ich koche jetzt was zum Essen. Ja, leider können wir heute nicht raus, oder was heißt können, bei dem tolle Wetter wollen wir einfach jetzt nicht raus und okay, machen wir es uns jetzt einfach in unserem Gustel gemütlich. Warm genau. haben wir es und eben, ja, Helle fängt jetzt an etwas zu kochen. Genau, ist auch schön, ja. wo, wo, wenn, wenn man es warm hat. <lacht> Leckere Zutaten, das gibt bestimmt ein ganz tolles Essen. Mit Sicherheit. Ja. Und schwäbisch in Frankenland. Bad Mergentheim ist Franken, aber schwäbisch Maultaschen. Naja, ist doch okay, oder? Aber ganz unschwäbisch vegetarische. <lacht> ja, das sind Gemüsemaultaschen. Ja, sind sehr gut. Und die schmecken echt lecker. Und ja. Und weil ich hungrig bin, so ein paar Landnudeln dazu, ja? <lacht> okay. Und, und bio Ja, wenn schon, dann schon. Dann kochen wir richtig. Und natürlich Zwiebeln Knoblauch, wir sind ja unter uns. Ja, genau. <lacht> also, komm, schöpft ihr mal. Das sieht nämlich ganz gut aus. Und es schmeckt auch ganz, ganz lecker, das kann ich euch sagen. Also, ein Gute. Wunder, ja, das Spülen gehört halt auch dazu. Nach einem leckerer Essen muss man halt auch wieder aufräumen. Aber auch da machen wir Teamarbeit. Ja, wenn ich jetzt hier alles gespült habe, trockne ich ab. Ja, genau. <lacht> so geht es dann schon. Braucht ja. man keine Spülmaschine. Nein. <lacht> so, und hinter uns ist die Tauber. An ja, die kommen wir leider nicht so richtig ran. Wir sind am Tauberradweg. Da haben wir schon mal ein Video drüber gedreht. Rodenburg ob der Tauber. Naja, also ein kleines Stückchen von dem Radweg in dem Fall. Ja und jetzt sind wir wieder an einem kleinen Stückchen in Bad Mergentheim. Aber da kommt man nicht an die Tauber. Nein auf jeden Fall nicht auf dem Weg an dem wir jetzt hier ein bisschen gelaufen sind. Weil wir wollten uns einfach jetzt mal ein bisschen die Füße vertreten Und es regnet heute den ganzen Tag. Jetzt ist eine kleine Regenpause. und da haben wir gedacht, jetzt vertreten wir uns einfach die Füße und lauft einfach irgendwo drauf los. Geht es euch auch so, dass ihr ab und zu wohin fahrt und dann hat man komplett verregnetes das Wochenende. Es das war nämlich so nicht vorhergesagt. Wir haben gedacht, wir können wenigstens am Sonntag ein bisschen Fahrradtouren machen. Aber nichts ist ein kleiner Blauer Fleck tut sich jetzt auf, wenn man da hochschaut. Aber das ist nicht von langer Dauer, dann kommt es dann schön runter. von der anderen Seite, von dahinter, da ist alles wieder grau in grau. Ja. Also. Dann sind wir wenigstens ein bisschen gelaufen und haben nicht nochmal die Tauber gesehen, aber Wasser haben wir trotzdem genug gehabt. Ja, genau. Halt von oben, aber so ist es halt. Das Wetter kann man sich nicht immer aussuchen. Ja, trotzdem war häusern. Und jetzt würde ich sagen, wir immer laufen zurück. zurück und dann kochen wir was. Genau. Wir machen heute Bratkartoffeln mit Spiegelei. Ja, sie freut sich schon wieder. Ja, aber keine Sorge, wir langweilen euch nicht mit einem Kochvideo. Nein. <lacht> mit einem Ach, lieber, nee. lieber mit einem Regenvideo. So, ja, ist halt einfach auch mal so. Ich würde sagen, es laufen wir nur ein kleines bisschen und dann... Sehen wir weiter. Dann drehen wir wieder um und ja. <lacht> sitze ich hier auf dem Boden. Ja, es muss halt auch mal sein. Ich nütze jetzt einfach die Gelegenheit. Der Helle ist bei einem Termin. Und jetzt bin ich alleine hier in unserem Kuschel und da habe ich gedacht, die Zeit muss ich jetzt einfach nutzen und durchsaugen. Hier hat es so viele Ecken und so gerundete. Das ist so schwierig hinzukommen manchmal. Da könnte ich gerade verzweifeln. Und dann fluche ich immer über diese Wohnmobilbauer. Ich weiß nicht, die denke gar nicht dran, dass man auch in den Ecken ab und an mal den Dreck wegmachen sollte. Ich bin da jetzt schon ziemlich weit und naja, jetzt fahre ich da nochmal mit meinem Handsauger durch und und schaue, dass ich die letzten Rechte rausbekomme und ja, mal gucken, was wir dann machen. Vermutlich fahren wir dann nachher nach Hause, weil das Wetter ist nämlich nicht wirklich besser. Jetzt schauen wir mal, was wir nachher machen. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier noch voll im Saubermachen. Helle ist in der Zwischenzeit ja wieder für seinen Termin da und ist alles gut und prima. Aber das Wetter ist nicht so wirklich toll, dass wir jetzt einfach verlängern wollen. Es regnet immer wieder, dann kommt die Sonne, wie jetzt im Moment scheint die Sonne. Ja, jetzt, wo wir aufgefahren sind, scheint die Sonne. Ja, und <lacht> da hat es immer noch so tiefe Regenwolken. und na ja, jetzt haben wir uns einfach entschieden, wir fahren jetzt einfach nach Hause. Wir sind ja irgendwann wieder unterwegs. und Regen alles, aber ja, so ist es halt. Mit dem Wetter kann man nicht verhandeln. Nein, da kommt schon wieder Regen. Ja, da vorne ist schon wieder alles ganz dunkel und vielleicht regnet es noch mehr, aber naja, okay, wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Heimweg. Und ja, und deshalb sagen wir jetzt einfach mal Tschüss. Tschüssi. Ciao. Und macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.